Alle Waffen gegen Hitler! Es dröhnt durch die Welt ihr herrisches Geschrei. Auf ihren Spuren ist Brand und Tod. Es folgt ihren Horden die Sklaverei und galgen Vernichtung und Not. Mit Fluch und Betrug, mit Meuschelmord und Blut entehrten sie Deutschland vor aller Welt. Sie raubten und Plünderten Hab und Gut und jagten Millionen ins Feld. Ihr Völker der Welt, die Waffen zur Hand, zerschlagt die faschistische Brut. Ihr deutschen Soldaten, befreit euer Land, recht in heiliger Mut, das vergossene Blut. Schlagt die Hunde tot, die euch in diesen Kriegen hetzt und die Völker sind glücklich und frei. Gewehr, betrogener Soldat, Verbrecher regieren im deutschen Land. Dem Führer zu folgen ist Hochverrat und sinnlos der Tod am Wolgerstrand. Komm rüber, wenn du kein Arbeiterfeind, es ist kein Verrat, wenn mit Wille und Tat für ein freies Deutschland das Volk sich ein und Schluss macht mit dem Hitlerstaat.